Hallo, heute geht es um das vektorbasierende Open-Source-Zeichenprogramm Inkscape. Die Internetpräsentationsseite lautet www.inkscape.org. Nützliche Tutorials kann man sich anschauen unter Dokumentationen in mehreren Sprachen. Ein weiteres Handbuch findet man unter de.wikibooks.org Im Regal EDV. Unter Grafik Inkscape. Bei der Standardinstallation von Fedora Core ist Inkscape nicht mit dabei. Das heißt, ich muss Inkscape nachinstallieren. Ich gehe auf Anwendung, Add/remove Software oder ich führe den Befehl Pirot aus, gebe das Admin-Passwort ein. Okay. Klicke auf Gruppen. Anwendung, Grafik, optionale Pakete, mache ein Häkchen bei Inkscape, gehe auf Schließen, folge den weiteren Anweisungen bis zur vollständigen Installation. Nun kann ich Inkscape mit dem Befehl Inkscape starten oder ich bewege den Mauspfeil auf Anwendung, Grafik und mache einen Klick auf Inkscape. Inkscape besteht aus der Menüleiste ganz oben, der Befehlsleiste darunter, der Werkzeugeinstellungsleiste einstellungsleiste unter der Befehlsleiste, der Werkzeugleiste ganz links den Linealen links und oben, den Rollbalken unten und rechts, der Farbpalette unten und ganz unten der Statuszeile. Jedes Element kann ich einblenden und ausblenden, das ist machbar und da. Ansicht anzeigen ausblenden. Die Werkzeugleiste beinhaltet das Auswahlwerkzeug, das Knotenwerkzeug, das Zoomwerkzeug, das Rechteckwerkzeug, das Ellipsenwerkzeug, das Sternwerkzeug, das Spiralenwerkzeug, das Malwerkzeug, das Zeichenwerkzeug das Kalligraphiewerkzeug das Textwerkzeug den Objektverbinder das Farbverlaufswerkzeug und ganz unten die Farbpipette gut das war's für heute